Gut. Ähm, du, Alex, was erzählen wir denn heute eigentlich? <lacht> jetzt gehen wir uns schon 30 Jahre und wir haben wirklich was zu erzählen heute. Ah ja, du wolltest damit anfangen, dass wir uns schon 30 Jahre kennen und jetzt machen wir endlich einmal was, was im Außen auch für viele andere sichtbar ist. Ja, und es ist unsere erste Online-Veranstaltung. Genau, der Kurztrip, oder? Genau. Es geht heute um. Den Kurztrip in die Welt des Kontextens? Das ist ein Format, das wir entwickelt haben, das online funktioniert, und zwar dreimal zwei Stunden innerhalb von einer Woche. Sollten wir nicht vorher Kontexten erklären? Ja, das kann man machen, aber ich habe das Gefühl, das Kontexten ist schon so viel im Internet erklärt. Bitte schau einfach vorbei, wenn dich da mehr interessiert, und zwar k-struktur.eu oder es gibt da den Videokanal vom Kontexten. Oder ihr ruft uns einfach an, also ganz konkret, den Günther oder mir ähm, das ist auch eine Möglichkeit. Also, es geht jetzt bei diesem Kurztrip um Struktur und Haltungsraum. Und ums Bewegen. Genau, welche Strukturen bewegen die heute? Ja, und zwar nicht nur dich, auch dich, mich, uns alle. Und welches Klima herrscht in der Welt? ein stark kriegerisches, ein spaltendes Klima, ein verbindendes, ein trennendes. Und die Frage ist auch, welches Klima hättest du gerne in der Welt? Und was wir in diesem Kurztrip bearbeiten ist, wie erreichen wir dieses Klima und wie kann man selbst dafür sorgen? Genau, darum geht es auch und ich freue mich schon drauf. <lacht> Wenn ihr mehr Infos haben wollt, könnt ihr auf unserer Webseite schauen, auf romanesca.org. Genau, also, wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt? Und wie, wenn nicht Kontext? Ich freue mich auch schon. E ich